Weniger Hoffnung auf billigen Wasserstoff? Wir suchen Themen für unseren Podcast Expedition in die Forschung und du kannst mitreden. Nachhaltiger Wasserstoff ist so teuer, dass er sich wahrscheinlich nur dort etablieren wird, wo Lithiumbatterien nicht einsetzbar sind, zum Beispiel in Hochhöfen. Um den Preis zu senken, sucht man unter anderem nach billigen Fotoelektroden. Fotoelektroden verwenden Lichtenergie, um Wasserstoff aus Wasser zu spalten. Als Material schien sich Eisenoxid anzubieten, also Rost, der ist natürlich billig. Jahrzehntelang versuchten EntwicklerInnen, die erwartete Leistung solcher Elektronen auszureißen. Vergeblich. Forschende aus Israel und Deutschland untersuchten nun mit modernsten Methoden, wie Licht, das ja die Wasserspaltung antreiben soll, auf das Eisenoxid wirkt. Sie fanden, dass ein großer Teil des Lichtspektrums Ladungen erzeugt, die an Ort und Stelle verbleiben und damit nutzlos für die Wasserspaltung sind. Damit läge das Leistungspotenzial für diese Fotoelektroden deutlich niedriger als bisher vermutet. Schade. Gutes Thema? Dann teile diesen Beitrag und tagge at expidforschung.